Hallo, in diesem Video geht es um Educanet, das du bereits kennst. Ich möchte dir aber ein paar wichtige Punkte zeigen und ein paar Tricks verraten. Du gehst am besten gleich selber auf Safari und gibst Educanet 2.ch ein. Kleiner Tipp, hier würde ja stehen zum Beispiel Vorname.Nachname und dann kommt der ganze komplizierte Rest, pemoeducanet 2ch Es reicht aber, wenn du schreibst, @pemo. Nicht, wenn du die E-Mails als Absender gibst, aber hier zum Einloggen reicht voll auf. Schreibst Vorname.Nachnahme.atpemo. Dann dein Passwort und dann einloggen. Und dann ganz, ganz, ganz wichtig, hier bist du im privaten Bereich, hier bist du im Bereich der Institution. Und da musst du deine Klasse auswählen. Zum Beispiel hier meine Klasse. Also im privaten Bereich hast du auf der linken Seite die vermutlich meistgenutzte Funktion, der Mail Service. Da möchte ich darauf hinweisen, dass du nur, na, ich habe 80 Megabyte aber du hast viel, viel weniger und die sind schnell voll, wenn du Bewerbungen verschickst, die tendenziell zu groß sind. Dazu gibt es ein Word-Video, der dir zeigt, wie du Dokumente kleiner machen kannst. Aber wichtig, wenn hier oben schon voll ist, dann kann man dich per Educonnet nicht mehr erreichen. Das heißt, die Leute, die dir schreiben wollen, wegen einer Schnupperlehrstelle oder so, die kriegen dann die Mail zurück mit irgendwelchen komischen Meldungen, die meist niemand versteht und dann probieren sie es nicht weiter. Das heißt, deine Lehrstelle ist weg oder eine andere kriegt sie, einfach weil du deine Technik nicht im Griff hast. Wie Abhilfe schaffen, du gehst auf Papierkorb, und ähm, den kannst du noch erlehren. Das siehst du hier, ist leider, weil er bei mir leer ist, nicht möglich. Aber grundsätzlich findest du selber hier die Einstellung, wie du den löschen kannst oder den Inhalt löschen kannst. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das habe ich in den letzten Wochen oft erlebt, dass E-Mails nicht ankommen oder es ist nicht klappt, dass man nicht mehr schicken kann, weil entweder der Honor Papierkorb oder eben der Orner gesendet voll ist mit großen E-Mails. Gesendet hier ist wichtig, bei mir ist es nicht leer, aber doch wenig drin. Aber auch hier, jede E-Mail, die geschickt ist, belegt hier einen gewissen Speicherplatz. Und wenn du zehn riesige E-Mails hast, ist egal, ob die jetzt im Papierkorb sind oder ob sie im Gesendet-Ordner sind, sie belegen deinen Speicherplatz und machen, dass du den Mail-Service nicht mehr benutzen kannst. Also auch hier, alle auswählen und löschen, in den Papierkorb verschieben und dort dann löschen. Probier es mal aus. So, Papierkorb leeren oder endgültig löschen, das ist die Möglichkeit, die dir gegeben ist, um hier wieder mehr Platz frei zu schaufeln. Ah, ich sehe gerade, jetzt habe ich das Zeug in den Papierkorb verschoben, dann ist es frei, dann ist es tatsächlich der Gesendet-Ordner. Wenn hier viele Mails sind, belegen sie deinen dein Speicherplatz. Du siehst, jetzt habe ich sie in den Papierkorb verschoben. Sie sind noch hier, ähm, aber ich habe wieder meine 80 MB. Das war das erste Wichtige, was ich dir zeigen wollte. Dann auch noch praktisch, von wenigen genutzt ist die Dateiablage. Hier kannst du ähm, Ordner ablegen. Wichtig aber, das sind deine privaten Dateien. Die kann, auf die kann niemand zugreifen. Wenn du Dateien für die Lehrperson ablegen möchtest, gehst du auf Institution, du wählst deine Klasse aus und du gehst hier auf Dateiablage, Dateien ablegen, Datei auswählen und dann Hochladen. Achtung, das kann jetzt jeder lesen. Das hier ist jetzt für alle zugreifbar. Wenn du willst, dass es niemand mehr lesen kann, auswählen und löschen. Praktisch für einen schnellen Austausch. Wichtig, du bist im Bereich Institution und Dateiablage. Noch was Letztes, vielleicht auch interessant für die Lehrpersonen. Hier Institution, Klasse Fischer, gibt es die Aufgaben. Hier schreibe ich persönlich Tipps hin zu vor allem Berufswahlsachen. Es gibt auch andere Punkte. Du siehst, meine Klasse ist so 50% fleißig. Viele, viele erledigen das, andere vergessen es, machen es nicht. Ähm, ist mir letztlich egal. Hier zum Beispiel KV, Books, Gemeinde, Schnuppern, das haben zehn Leute gesehen und als erledigt, erledigt abgehakt. Aber das wäre vielleicht etwas, wo deine Lehrperson mit dir ähm, kommunizieren könnte, dir Infos zuschieben könnte, die, dann, die du nicht aufschreiben musst während der Startstunde, sondern wo du zum Beispiel Kontaktdaten hier jederzeit zugreifen kannst. Das waren die beiden Sachen, die ich dir zeigen wollte. die Mail-Services, wie du den wieder freischaffen kannst, die Dateiablage, eine Alternative zu Dropbox, beziehungsweise sind drei Sachen, auch die Aufgaben, quasi die To-Do-List von Educanet.